Flüchtlinge kosten uns jedes Jahr Milliarden. Genauer gesagt haben uns Flüchtlinge im Jahr 2020 ungefähr 22,9 Milliarden Euro gekostet. Zum Vergleich, der Berliner Flughafen BER hat uns nur rund 6 Milliarden Euro gekostet und ein kostenloser öffentlicher Personennahverkehr würde uns rund 10 Milliarden Euro im Jahr kosten. Der Anteil der asylbedingten Kosten am Bundeshaushalt betrug 2020 rund 5,2 Prozent. Der gesamte Bundeshaushalt entsprach also rund 450 Milliarden Euro. Wenn wir bei diesem Budget für Flüchtlinge und Asyl mal genauer hinschauen, dann sehen wir, dass ungefähr die Hälfte des Budgets überhaupt nicht in diesem Land ausgeschüttet wird, sondern in andere Länder geht, um beispielsweise Fluchtursachen zu bekämpfen. Und dieses Budget bewegte sich auch in den Jahren zuvor immer so um die 15 bis 20 Milliarden Euro. Klar, ukrainische Flüchtlinge sind natürlich jetzt auch eine zusätzliche finanzielle Belastung. Aber grundsätzlich wird in den nächsten Jahren mit einem kleineren, mit einem niedrigeren Budget gerechnet. Und natürlich kann ich jetzt Menschen verstehen, die sagen, Mensch, da fließt so viel Geld in die Flüchtlinge, beziehungsweise auch ins Ausland und das fehlt dann hier in Deutschland. Und natürlich, wenn man jetzt diese Zahlen hört, dann könnte man sich natürlich erstmal denken, Mensch, so viel Geld, was hätte man damit alles anfangen können? Wenn man sich beispielsweise die deutschen Schulen anschaut, von Digitalisierung ist da echt nichts zu sehen. Warum nicht? Fehlt da wieder Geld? Dann mussten die meisten von uns dieses Jahr auch eine Beitragserhöhung bei den gesetzlichen Krankenkassen hinnehmen. Wir müssen da auch mehr bezahlen. Könnte man problemlos bezahlen mit weniger als der Hälfte dieses Budgets? Wir können auch, wie gesagt, einen kostenlosen öffentlichen Personennahverkehr haben. Wir können auch hunderttausende Kilometer Radwege zusätzlich bauen oder Straßen. Ja, viel könnte man mit diesem Geld anstellen. Und natürlich verstehe ich die Menschen, die sagen, Mensch, da wird so viel Geld ausgegeben und viele Menschen in diesem Land gehen arbeiten und das reicht dann gerade mal, um die Rechnungen zu bezahlen. Gerade jetzt mit dieser hohen Inflation bleibt den Menschen nicht viel übrig, beziehungsweise teilweise auch gar nichts übrig. Und dann kann ich schon nachvollziehen, dass sich manche Menschen eben darüber aufregen, dass andere Menschen hierher kommen und vieles bezahlt bekommen. So, und an dieser Stelle fragen sich jetzt manche von euch vielleicht auch, Mensch, was hetzt dieser Typ jetzt eigentlich gegen Flüchtlinge? Ich dachte, das wäre so ein total linksgrün grün versiffter Kanal hier. Was soll das jetzt eigentlich? Warum hetzt er jetzt gegen Flüchtlinge? Ist doch klar, dass das alles Geld kostet. Naja, es geht ja hier nicht darum, gegen Flüchtlinge zu hetzen, zumindest nicht gegen die Geflüchteten. Damit habe ich überhaupt kein Problem. Und klar, das alles verursacht Kosten. Logisch. Und natürlich hätte, hätte, Fahrradkette. Man könnte mit diesem Geld so viele andere Dinge machen. Nur, wer hier eben wütend ist und kommentiert, Mensch, aber unsere Schulen, unsere Rentner und überhaupt und uns fehlt Geld und ich verdiene nicht genug und ich äh, kann gerade mal meine Rechnungen bezahlen, der hat sich hier absolut die falschen Schuldigen ausgesucht. Die Flüchtlinge, die tatsächlich ein großes finanzielles Problem darstellen, sind überhaupt nicht die Geflüchteten, die Hilfe und Schutz benötigen. Nein, das größte Problem sind Flüchtlinge, über die so gut wie niemand spricht. Und das sind nämlich Steuerflüchtlinge. Und die kosten uns weitaus mehr als geflüchtete Menschen. Durch Steuerhinterziehung und Gewinnverschiebung fehlen Deutschland jedes Jahr mindestens rund 100 Milliarden Euro. Das ist also das Vier- bis Fünffache dessen, was uns Geflüchtete kosten. Und mit dem Budget für Flüchtlinge und Asyl helfen wir wenigstens Menschen in Not. Aber die 100 Milliarden Euro, die uns mindestens jedes Jahr durch Steuerflüchtlinge fehlen, die helfen nur diesen ein wenigen Millionären und Milliardären da draußen. Es wird geschätzt, dass insgesamt rund 400 Milliarden Euro deutsches Steuergeld in Steueroasen liegen. Das muss man sich mal geben, 400 Milliarden Euro. Da sind wir in guten Zeiten bei einem gesamten Bundeshaushalt. Das heißt also, der gesamte Staat könnte sich ein Jahr lang finanzieren mit dem deutschen Geld, das irgendwo im Ausland liegt. Und jetzt kommt das Allerbeste. Das Europaparlament wäre ja für mehr Steuertransparenz, gerade bei Großunternehmen. Aber wer blockiert da? Deutschland! Das bedeutet, Deutschland will beispielsweise gar nicht wissen, wo Unternehmen ihr Geld machen bzw. wo Unternehmen ihre Gewinne machen und wo sie sie versteuern. Das interessiert Deutschland offensichtlich gar nicht. Das heißt, große Konzerne können hier in Deutschland jede Menge Geld scheffeln, also ganz viel Geld verdienen. Das heißt, sie ziehen Geld aus diesem Land heraus, müssen aber hier keine oder kaum Steuern zahlen. Und durch diese Gewinnverschiebungen, weil hier Geld gemacht wird, aber woanders versteuert wird, entgehen Deutschland, haltet euch fest, rund 28% dieser Unternehmenssteuereinnahmen. Über ein Viertel mehr an Steuern könnten wir einnehmen, wenn wir diese Unternehmen anständig besteuern würden. Tja, und genau das ist das Problem, worüber man nicht spricht. Das sind die Flüchtlinge, über die wir überhaupt nicht sprechen. Wann habt ihr das letzte Mal irgendeinen Bericht dazu gesehen? Über Geflüchtete haben wir ständig Berichte, die uns dann Geld kosten. Und wir haben Politikerinnen und Politiker, die erzählen uns irgendwas von Sozialtourismus und wie sie uns das Geld wegnehmen, aus den Taschen ziehen und dann bleibt für Rentner wenig übrig und für die wenig übrig und für die hart arbeitende Bevölkerung bleibt nichts übrig. Es wird immer nur gehetzt, gehetzt, gehetzt. Dabei sind das ja die Leute die selbst teilweise Millionen kassieren. Da machen im Bundestag Millionäre Politik für Millionäre und für Milliardäre natürlich. Und dann ist es natürlich super einfach zu sagen, guck mal, die Ärmsten der Armen da, diese Geflüchteten, ähm, die sind das Problem, die wollen was von eurem Kuchen. Die, weil weil die so viel kriegen, geht es euch so schlecht. Ne? Und dann erzählt man natürlich nicht die Wahrheit, warum es den Menschen hier schlecht geht. Und wenn ihr da draußen ähm, natürlich sagt, Mensch, aber die kosten so viel Geld und ich kann mir gerade mal irgendwie meine Rechnungen leisten, gerade die kann ich bezahlen und kaum mehr, tja, dann haben wir da ein ganz anderes großes Problem. Und das habe ich euch ja auch schon öfter in meinen Videos erklärt. Seit den 70er Jahren gehen Produktivität und Gehalt immer weiter auseinander. Die Menschen verdienen immer weniger für das, was sie leisten. Da sind nicht die Geflüchteten dran schuld, die irgendwie jetzt aus der Ukraine kommen oder aus anderen Ländern. Das sind deutsche Unternehmen dran schuld, das sind Unternehmen weltweit dran schuld, die Menschen immer weniger für ihre Leistung bezahlen. Und dann ist es kein Wunder, dass es den Menschen in den 90ern in Deutschland beispielsweise deutlich besser ging finanziell, die, die Menschen damals deutlich besser gestellt waren, als wir es heute sind. Es sind die Konzerne, es sind die Unternehmen, es sind auch deutsche Unternehmen, die sich hier an diesem Land bereichern, die dann beispielsweise Kurzarbeitergeld kassieren, obwohl es milliardenschwere Konzerne sind, die das überhaupt nicht bräuchten. Die kriegen dann zusätzlich ähm, irgendwelche Subventionen über irgendwelche Ecken, die kriegen zusätzliche Gelder, sie kriegen Kredite in diesem Land, sie holen sich die Kredite in diesem Land, aber die Gewinne, die ähm, schieben sie ins Ausland bzw. an die Börse. Leute, hier werdet ihr abgezockt. Ihr werdet hier von den Unternehmen und von den Konzernen seit Jahrzehnten abgezockt. Und deswegen reicht euer Geld zum Leben nicht. Und deswegen reicht dann natürlich auch die Rente logischerweise nicht. Diese 20, 25 Milliarden, was auch immer, was Geflüchtete kosten, das ist ein Witz im Vergleich zu dem, was euch über die letzten Jahrzehnte hinweg gestohlen wurde. Und deswegen kotzt es mich an, wenn dann Leute sich dahinstellen, vor allem Politikerinnen und Politiker, und uns erzählen wollen, ja, dass es für die Rente nicht genug Geld gebe oder für die Gesundheit oder wofür auch immer, ja klar, wenn ihr euch das Geld nicht holt, wenn ihr euch das Geld von denen nicht holt, die es massenweise haben, dann fehlt vielleicht irgendwo das Geld. Und statt auf Menschen in Not herumzutrampeln, hört mit diesem Blödsinn auf, hört mit diesem Gedanken auf und guckt euch endlich verdammt nochmal an, wen diese Politikerinnen und Politiker, beispielsweise ein Herr Merz, wen diese Menschen schützen. Das sind millionenschwere Menschen, der Herr Merz ist ein Millionär. Natürlich schützt er seine Millionäre da draußen und nicht Geflüchtete. Und wenn wir schon mal dabei sind beim Geld, bei der Aufteilung des Geldes, bei der Verteilung des Geldes, ich gebe euch jetzt meine Zahl, 6,3 Billionen Dollar. Nicht Milliarden, sondern Billionen. Also das sind 6.300 Milliarden Dollar. So hoch ist das Gesamtvermögen aller Millionäre in Deutschland. Während man auf der einen Seite gegen Geflüchtete hetzt, hat man auf der anderen Seite eine kleine Gruppe an Menschen, die so viel Vermögen besitzt, dass man 13 Jahre lang den gesamten Laden Deutschland am Laufen halten könnte. Und dann quatschen wir hier über einen 12-Euro-Mindestlohn ja? und dann quatschen wir hier über 500-irgendwas-Euro für Bu Bürgergeldempfänger, die angeblich schon viel zu hoch seien. Wer sich also im Moment vielleicht finanziell benachteiligt fühlt von euch, sollte nicht gegen Geflüchtete hetzen und sich nicht da die einfachsten Opfer suchen, sondern vielleicht mal schauen, wo das tatsächliche Problem liegt, warum ihr so wenig verdient und warum die Ausgaben so hoch sind und warum so viele Steuern eingenommen werden und ihr trotzdem nichts davon habt. Und jetzt nochmal abschließend kurz zurück zum Budget für Geflüchtete und Asyl. Klar, das ist viel Geld. Natürlich könnte man viel damit anstellen. Vollkommen richtig. Das ist ja auch komplett objektiv betrachtet vollkommen in Ordnung. Nur, ihr habt gerade in den letzten Monaten und im letzten Jahr gesehen, vieles ist möglich in diesem Land. Auf diese 25 Milliarden Euro kommt es gar nicht an. Es kommt oft darauf an, ob man will oder nicht. Wir hatten letztes Jahr das 9-Euro-Ticket. Das war unvorstellbar in den letzten 16 Jahren CSU-geführter Regierung. Ja, das ging nicht, das, das ist nicht möglich. Jetzt kriegen wir das Deutschland-Ticket für 50 Euro im Monat demnächst. Es ist vieles eine Frage des Wollens, genauso mit der Digitalisierung in den Schulen. Da könnte ich nochmal ein separates Video dazu machen, ich als ehemaliger Referendar, weiß das da draußen gibt es genug Geld, in Deutschland gibt es genug Geld für diese Punkte, für Schulen, für Digitalisierung. Nur, keiner kümmert sich drum, niemand setzt es um, niemand hat ein Gesamtkonzept dafür, niemand hat einen einheitlichen Plan dafür, weil es immer wieder nur heißt, naja, dafür sind die ähm, Länder verantwortlich oder hier ist mal der Bund für irgendwas verantwortlich, da sind dann die Kommunen verantwortlich und, und, und. Jeder schiebt irgendwie dem anderen die Schuld in die Schuhe und bewegen tut sich nichts. Vieles ist in diesem Land nicht nur eine Frage des Geldes, sondern auch eine Frage des Wollens, vor allem des politischen Wollens. Und wenn Dinge nicht gewollt sind, dann könnten wir uns auch die 25, 20, 25 Milliarden Euro für Geflüchtete sparen und das Geld wäre dann eben nicht da. Also wer denkt, das wäre dann überflüssiges, überschüssiges Geld, das dann ausgegeben müsste? Pustekuchen. Überhaupt nicht. Dieses Land hat kein überschüssiges Geld. Das ist nicht so wie wenn bei euch äh, ihr Geld verdient, Geld reinkommt und ihr wisst, ihr dürft nur das ausgeben und wenn ihr weniger ausgegeben habt, dann habt ihr was über. So ist das nicht. Das ist einfach ein Budget, das schon seit Jahren da ist, wird das angezapft, wird das genutzt, dann ist es da und wenn nicht, dann ist es weg und dann wird damit nichts anderes bezahlt. Hätten wir aber die vielen Milliarden, die uns in diesem Land fehlen, durch Steuerflüchtlinge tatsächlich und hätten wir vielleicht eine etwas andere Vermögensverteilung beispielsweise durch eine Vermögenssteuer, dann würde das Ganze komplett anders aussehen. Und dann würden wahrscheinlich viele Politikerinnen und Politiker anders politisch handeln, wenn sie eben wüssten, dass sie genügend und ausreichend finanzielle Unterstützung haben. Wenn man also schon auf die Straße geht, dann nicht gegen Geflüchtete und man zündet keine Flüchtlingshäuser an und Flüchtlingsunterkünfte. Nein, man geht auf die Straße, weil die Unternehmen, weil die Konzerne uns schon seit Jahrzehnten bestehlen und überhaupt niemand darüber spricht. Und jetzt bin ich natürlich gespannt auf eure Meinung. Aber Vorsicht, hier geht es nicht um die letzte Silvesternacht, hier geht es nicht um irgendwelche Messerattacken, hier geht es tatsächlich rein um das Finanzielle, was ja immer wieder auch unter meinen Videos ähm, kommentiert wird, dass die Flüchtlinge so viel Geld kosten und dass uns deswegen so und so viel fehlt. Wie steht ihr zu diesem Thema? Und an dieser Stelle sage ich immer, vielen Dank fürs Zusehen und bleibt weiterhin vernünftig.